hier mal landen schaut mal wo wir sind der griff von der gemeinschaftsraum der, der schlafsiedler um genau zu sein hat ein paar von griff der gemeinschaftsraum haben wir uns reingebracht Ich hoffe, wir kommen, wir kommen hier noch raus. Na, den erkunden wir jetzt. Wenn wir das schon mal so geschafft haben. Großartig. Hatte ich eigentlich nicht vor, aber wenn wir schon mal da sind... Schauen wir gleich mal was. Mal schauen, wie lange es dauert, dass das Spiel registriert dass wir hier nicht sein dürfen. Ob es da jetzt Probleme gibt. Ey Mann, dürfen doch mal mitnehmen. Gemeinschaftsraum von Büffendor. Wir haben jetzt sogar flupulver äh, Fl Fl Fl Fl gefunden. Jetzt können wir jederzeit hier hin oder was? Das ist fast kopfloselig. Fast Nick Das ist fantastisch. Schaut euch, groß. Schaut euch hier um. Die Büffendor-Gemeinschaftsraum. ist jetzt Hufflepuff hier immer sein würde. Es war mehr aus Versehen gerade jetzt als tatsächlich gewollt, aber das müssen wir natürlich schamlos ausnutzen. Ein schönes Hufflepuff-Gewand anziehen und hier mal. Ja, ich schaue jetzt hier mal Aus Ich schaue mich mal bei den Gryffindors rum hm. Ist das großartig? Nein, daraus will ich noch gar nicht Ich hoffe wir können das Gryffindor Tee trinken Heißer Nicholas. Ich hoffe, Tyro, du bist noch da, um dieses schöne Erlebnis hier zu erleben. Hallo, wie schön Sie zu sehen. In den Güffel Gemeinschaftsraum eingedrungen sind wir. Ach, fantastisch. Das ist eine der Schlafseele Ein paar revelio seiten mitnehmen, die wir gar nicht mitnehmen sollten Ich. Noch ein Handschuh. Der kann von oben herab gucken. Auf den Gemeinschaftsraum. Das hatte ich nicht beabsichtigt, mich da reinzuschleichen. Ich wollte das eigentlich. Das wollte ich nicht machen. Wenn das Spiel uns das zulässt. sich nur durch die Chance. Wer hat schon die Möglichkeit? auch die haben Bart. Die eine Toilette. unter irgendeinem Grund haben wir einen Apfelpuff keine Toiletten. Sind mir zumindest noch kein aufgefallen. Für muss äh, müssen äh nicht auf Toilette. Was das sind dann Jungs Schlafräume? oder was der ja, diex muss warten Tix muss warten ja, sagt mal diex ist der Charakter aus NCRS äh. Komplimente machen Spiegel Ach großartig Ich meine ich finde den Hufflepuffraum deutlich schöner Ich schon froh und haftbar zu sein, aber naja, und da wird's Tag. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, ständig das Reisen vor Flohpulver war. Ich bin nur eine Mitschülerin. Osterschülerin uns auf Buff. Oh, High Peeves. Oh, ein Schnitz. Hier noch mit jemandem reden, das wäre zu wild. Die dulden mich hier, macht sich keine Anstände, mich rauszuschmeißen. Ach ja, das ist ein geschichtsträchtiger Raum. Das Feuer in Harry Potter hat man jetzt viel gesehen. Na dann, ich werde dann mal. Ähm, darf ich raus? Ich darf nicht raus. Ich finde, da müssen wir nicht raus. Da müssen wir mal schnell reisen. Rum. Oh schade, in den gemeinschaftsraum und oh, das haben wir noch gar nicht erkundet. Kann das sein? Dann müssen wir da noch mal hin. Jetzt müssen wir erstmal in den Raum der Wünsche. Ja, das wird wahrscheinlich gehen jetzt. So, die. Ja, Sekunde, ich brauche noch einen Trank. Da drüben hat sie auch noch. Im großen Pott hat ich auch noch Flussgras angepflanzt. Hey, die Testrale sind gerettet und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, setzen sie sie einfach ins selbe Tiergehege, indem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deak, wenn sie fertig sind. Mach ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Aha, ein neuer Raum. Wir haben noch nicht genug Platz hier mehr die staunt immer wieder über den raum jetzt haben wir den perfekten ort für diese testrale bitte berichten sie Diek von ihrer zucht Im Sumpf sollen wir die züchten. Und die müssen wir erstmal einfangen. Ich muss hier erstmal ein Gehege aufbauen. Schwöre Zuchtgehege. Können wir doch gleich mal. Ich für den das Spielzeug würde ich für die drüber rüberpacken. Aha. So, ja. Nicht im spielbaren Bereich. recht mehrere Pflanzen okay ich stehe hier auch noch ein spielzeug gestehen. und die kleinen Das müssen wir drüben im anderen Krieg auch nochmal machen? Was ist denn das hier für eine Stimmung? Was ist hier? Der Sumpf. Warum muss man hier im Sumpf züchten? Oh je. Wir haben jetzt zwischen ganzer Flur. Na komm, und dann ist du ruhig. Ich tu dir ja nichts. Männlich und oh, und das geht's. Zwei, ob wir zwei den dritten. Jetzt ist alles gut. Einen dritten Hippogreif züchten können. Wir könnten es vielleicht mal ausprobieren. Aber erstmal will ich Mutkäber züchten. Blutgreif probieren wir mal später. Gibt's kein Tierwesen? Okay. Wir sollten ins Gehege. Es hat hier gut geklappt. Es braucht jetzt erstmal eine halbe Stunde. Das Männchen steht außen. Okay. So funktioniert das mit Brüten. Genau. Macht Sinn. So, du kommst mit. Was glaubt Professor Hauen? Und du kommst mit zu. Nein, nicht du. Du kannst mehr gehen. mit dir. Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Um. Ach, hier runter geht's. Oh je. Ich komme auch gleich. Sind beide männlich. Auch süß. Das Mädchen bleibt wieder draußen, interessant. Gut, das Blut Ach schön, Komm wir in einer halben Stunde noch mal vorbei. süßes kleines kein hier. Ich bin jetzt ziemlich wichtig für dieses Objekt. Die haben noch nicht gesehen. ist eine nicht auf einen gegenstand okay ich würde mal sagen ich mache eine kurzpause und dann sehen wir uns gleich wieder spielen hier noch ein bisschen weiter mit der nächsten quest die da sein wird aufträge Ja, nutze das Zuchtgegner für die Testralzucht. Mhm. Verboten an Wald, es nicht. Würde man nicht. Ich würde mal sagen, wir widmen uns dann mal, wo wir gerade schon beim Tier beim tier sind. Können wir uns gleich mal Professor Rohrings Aufgabe widmen. Und da dann ein Tirikon einen Schnappsack und eine riesige Lila Kröte sammeln. Gibt es auf dem Map Hinweise darauf, wo die finden können oder Na, scheinbar ja. Und Bombard können wir sehr gut gebrauchen. Okay, ich mache eine Viertelstunde Pause. Wie sieht es hier aus? Wie lange brauchen die noch? Neun Minuten. Okay. Dann machen wir noch ein bisschen was anderes. Zum Beispiel in dem anderen Käfig Spielkiste aufstellen noch ein bisschen spielen mit dem den tierchen hier mal ernten und so rum der Wünsche so, wo sind meine Pogreifer? Das haben wir hier. Ein Und jetzt einfach mal hinsetzen und die Landschaft genießen. ja schon darin dann bin ich mal auf das das Spielzeug gespannt zum Beispiel dieses hier Juliette. Oh yeah. Ach Sind nicht so spielbegeistert. Ah, das fehlt eher was für die... <lacht> Das ist ja cool. <lacht> Wie süß. <lacht> oh. Nein. Nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht wehtun. leid ich gehe mal wieder lieber wo nicht das richtige spielzeug ausgewählt doch doch doch das, das, das guck mal wie die da spielen guck mal wie das der rennt ist das süß Ich habe das aus Versehen auf so auf den armen Hippogreif angewandt. Und willkommen ist halt die Elfboy. Ah! Die ja, Beim ersten Mal der Ball, der war die Hippogreif. Die riesigen Hippogreifer haben nicht so sehr auf den kleinen Ball gestanden. Das war nicht so sehr der, der Ding aus Verständ, verständlicherweise. habe ich leider noch keinen gefunden. Das würde ich auch gerne mal finden. Ich finde erstaunlich wenige wenige Tierwesen. Wir müssen auch gleich für eine Quest noch ein einen Tierwesen besorgen, deswegen Zwei gewesen, um genau zu sein. Jetzt stehen die mehr auf die Bälle. Jetzt stehen die kleinen Knuttenhofs auf die Bälle. Die so großen wie sie. vielleicht möglich ist es nicht, wenn man zuguckt. So Na komm. Na ja, nicht so. Knall ist für Kniesel. Aha. jedes tier hat sein bestimmtes spielzeug die Hippogreifen stehen scheinbar auf diese puppe die ich den da reingestellt habe ich werde mal gucken wie es am zuchtgehege läuft zwei minuten noch ich kann mir noch warten Ich kann mich nur an einen bestimmten Kniffler den erinnern, wenn ich ehrlich bin. Kannst mir gleich mal helfen, wo ich die, wo ich die Tierwesen herbekomme? Also scheinbar okay für den Auftrag. kriege ich Scheinbar, da wird mir für die Aufgabe wird mir gesagt, wo ich das herkriege. Ähm, Schnaps Aber Wenn du mir sagen kannst. Kniffler, mein Kniffler ist nicht ganz aufgewärmt. Verstehe ich. Ähm, wenn du mir einen Tipp geben kannst, wo ich einen Niffler herkriege, unbedingt. Wir können darüber hüpfen. Der wird nützlicher sein, wenn ich etwas zu identifizieren habe. Also Niffler hätte ich gerne. Das hätte easy gehen müssen, das Game kurz auf dem Markt hast. Ich hätte gerne mal einen Niffler. Sag mir mal, wo sind die Gebiete für Niffner? Sollte ich da mal nachsuchen. Ich warte jetzt hier. Oh, der braucht noch drei Minuten. Mondkalb. Das das Ein kleines Jungen, haben wir gleich. Da bin ich gespannt. Kommt Mami. Das Game auf Englisch, also. Wieso das? Das Spiel ist so gut auf Deutsch. Die, die Synchro ist ja, also wenn es um die Synchro geht, das ist die Synchro in diesem Spiel ist ja großartig. Also die ja. Synchro der Charaktere. Oh. es das? ist oh, Das müssen wir doch gleich mal... Ich muss gleich mal gefüttert werden ja mami auch aber das ist kleiner ach wie süß Ich sollte die vom neugeborenen Testral berichten. Du wirst auch nochmal... Und Papi kriegt auch ein bisschen Futter dafür, dass Gebell dabei, dabei gewesen ist. Klingt etwas schöner für mich auch wenn es deutsch, deutsch gut ist ich darf nicht synchro sagen ich meine simon peck als als als schulleiter als, als der als der schulleiter das hat schon seinen reiz aber naja die deutsche synchro ist auch echt also nicht zu ver... bringt mich jedes Mal um. Ja... Es dauert auch immer irgendwie... Kurz... nehme Spiel zu Einhorns... Kalb, Niffler. Ha, natürlich ist der goldene Ball vom Nüffler, Rotzball. Entschließe wir bei Knuddelmuff. Ah, Knuddelmuff braucht einen Rotzball, natürlich, macht Sinn. Phönixer, <lacht> Ja, Hippogreife hier, genau. Für alle Tiere, sind toll finden. Die großen Ballen mögen alle. Auch süß. ich spielt mit dem Ball. Fabi geht mal spielen, während sie <lacht> das Kind zur Welt kommt. Ähm. Auch süß, süß das kleine. Guck mal das das kleine der kleine Testral. Das spielen. Ach gu, gu, gu, guck mal. auch wie süß. wie es, bist du denn bitte? mut kein Baby. Ich sterbe. Och, ist doch zu putzig.